Ich heiße Aki, komme aus Berlin und bin zwölf Jahre alt. Ich bin Samar, ich bin 15. Meine Eltern kommen aus Deutschland. Meine Mutter kommt aus Marokko und mein Vater aus Irak. Und meine Oma wurde in Finnland geboren. Also die Klassenkameraden wissen, dass ich zum Beispiel einen Migrationshintergrund habe. Und dann reden die auch mit mir ein bisschen anders als mit äh, Leuten, die auch deutsche Eltern haben. Also ich finde, man wird anders wahrgenommen von den anderen. Also zum Beispiel die, die eher so das typische deutsche Bild, sag ich jetzt mal, haben, dass die anders wahrgenommen werden, als die, die eher dunklere Haut haben. Ja, wir sind unterschiedlich. Äh, wir werden auch unterschiedlich äh, wahrgenommen und auch anders behandelt. Ähm, aber wir haben auch keine Probleme in der Klasse. Also bei Lehrern war das bei mir früher so, dass ähm, ich häufiger rausgeschickt wurde. Also rausgeschickt ist nicht so mein Problem gewesen, aber auch eher so, dass ich nicht gläubig bin, wurde ich auch geärgert früher. Ich hatte eher Probleme mit meiner Haut, weil ich dunkler bin. Und. Ähm, ja, ich wurde eigentlich in der ersten bis dritten auch von von vielen eigentlich ausgeschlossen. Und äh, man wollte auch nicht mit mir spielen und so. Also unter den Schülern schon aber Also die Lehrer zu uns eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so dass, ähm, dass man dann komplett anders behandelt wird. Es ist immer so, je nach Lehrer aber äh, es gibt welche, die behandeln dich anders, aber du denkst, du bildest dir das nur ein. Also ich glaube, dass sie wird nicht so oft dran Also bei ihr braucht es eher länger, bis sie herangenommen wird und bei mir geht es halt ein bisschen schneller. So habe ich das Gefühl. Es gab auch natürlich... Ähm, rassistische Äußerungen oder so von Lehrern, aber ich glaube, ähm, das, das kommt häufig eigentlich vor, nicht nur auf unserer Schule. Wie reagiert ihr da darauf in der Schule? Wir halten dann zusammen und versuchen, äh, also dass der Lehrer sich auch danach äh, fragt, warum er das gemacht hat. Oder äh, dass er sich schlecht fühlt vielleicht, ja. Ich würde gerne an meiner Schule ändern, dass wir etwas mehr über Rassismus reden. Und wie stellst du dir das dann vor? Also was setzt du da gern? Zum Beispiel, dass wir im Geschichtsunterricht über die Kolonialzeit reden und so. Ja, aber eigentlich schon finde ich, es gibt gemischte Gruppen, aber es gibt auch welche, wo nur aus ein, also zum Beispiel nur die mit Migrationshintergrund. Ich habe das Gefühl auch, ähm, dass auf unserer Schule zum Beispiel, dass sie gegenseitig einfach Abstand halten. Ja. Es kommt also sehr selten äh, zu äh, gemischten Gruppen, aber äh, die haben auch kein Problem miteinander oder so. Selten streiten die. Also in der Schule streiten ist es selten, aber in meiner alten Schule haben, also war das schon oft ein Problem, dass die sich gestritten hatten. Ich werde anders behandelt von den Schülern, weil ich halt aus Deutschland komme und dann werden halt oft so Klischees aufgezählt. Zum Beispiel, dass ich Kartoffeln esse ganz viel und sowas. Ich habe nochmal alles eher reflektiert und ich fand auch interessant, was ähm, Aki gesagt hat. Das Gespräch war heute gut und ich war etwas aufgeregt und es kommt nicht so oft vor, dass ich mit vor allem Klassenkameraden so drüber rede. War schon einzigartig. Wir reden nicht darüber, ähm, wer früher gemobbt wurde oder so. Euch sonst. Hat noch was ein, was, ihr, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe oder was ihr vielleicht nicht wichtig willst sagen. Ja, ich bin ein bisschen vergesslich. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe.